Für Weihnachten. Äh, gute Skitage und viel Schnee. Äh, Skifälle tatsächlich. Sportkleidung. <lacht> ja. Ganz viel Gesundheit für meine ganze Familie und ein schönes Fest für alle. Ja, vielleicht, dass vielen sind toll und nein, Schnee hat. Ja. Aber da oben ist der ja Berg zum Skifahren. Was, was, was willst du mehrer? Und welcher Schwung beim Skifahren ist dein Lieblingsschwung? Der Parallelschwung. <lacht> Danke!